Hallo zusammen, jetzt nachdem wir das Grid kennengelernt haben, wenden wir uns dem Inhalt zu. Wie kann der Inhalt in Bootstrap formatiert werden? Dazu gibt es bei Bootstrap ganz viele schöne Vorlagen. Viele Dinge sind schon wie vorformatiert. Wie ihr auf W3Schools lesen könnt, gibt es beispielsweise die Schriftgröße, die ist auf, typischerweise auf 16 Pixel eingestellt, die Linienhöhe auf 1,5 und die Schrift auf Helvetica beispielsweise. Aber ähm, es gibt eben verschiedene Textelemente, beispielsweise hier die Headers, die könnt ihr einfügen oder mit den Display-Headings noch viel schöner feine Titel machen. Mit dem Small könnt ihr Texte klein schreiben ähm, und dann Mark-Sachen ähm, hervorheben. Abbreviation könnt ihr Abkürzungen machen oder Blockquote, welche Texte formatieren. Und DL entspricht dann noch ähm, den einzelnen Informationen als Element. Und dann bei Code habt ihr die Möglichkeit, Text als entsprechend in Kurier schrift darzustellen oder Pre ist auch preformatted. Und so gibt es eine ganze Vielzahl von verschiedenen Formatierungsmöglichkeiten in Bootstrap. Auch bei den Farben gibt es eine große Anzahl von voreingestellten Farben. Hier seht ihr Bootstrap Colors. Da habt ihr entsprechend Text muted, also wenn Text ausgeblendet ist oder wichtiger Text und so weiter, könnt ihr den Text quasi nach seinem Inhalt ähm, darstellen in der ähm, CSS-Klasse, aber ihr müsst die Farben selber nicht angeben. Die werden von Bootstrap selber vorgeschlagen oder integriert. Oder wenn ihr Text etwas weicher machen wollt, könnt ihr mit Opacity arbeiten oder auch Hintergrundfarben, gibt es... Ähm, eine Auswahl von Farben, wenn es beispielsweise wichtiger Text ist oder erfolgreich oder Information oder Warning, Danger, Secondary und so weiter, habt ihr auch schon voreingestellte Farben. Was ich jetzt zeigen möchte, sind vor allem die Tables. Bei den Bootstrap habt ihr sehr schöne vorformatierte Tabellen und das ist immer sehr praktisch, wenn man Daten darstellen will. Deshalb macht es Sinn, dass ihr euch das etwas genauer anschaut. Was ich euch jetzt zeigen möchte, ist die Tabelle. Wie erstellt man eine Tabelle? Da geht ihr einfach in dieses Tief hinein und schreibt da zuerst mal, wie macht man eine normale HTML-Tabelle mit Table. Genau, und innerhalb dieser Tabelle gibt es ja immer wieder ein Table Tablehead, also dort, wo die erste Zeile drin ist. Innerhalb dem Table Tablehead gibt es den Table Row. Und innerhalb von Table Row entsprechen dann die einzelnen Table Header Zellen. So, Titel Zelle. Und wenn wir das duplizieren gibt es hier vier Titelzellen. Nach dem Table Head kommt der Table Body und innerhalb von Table Body haben wir wiederum die Table Row und entsprechend hier jetzt nicht th, sondern td, Table Data und Daten Zelle. So. Machen wir da wieder auf 4 und das Ganze noch ein paar Mal mehr. Ups. Voilà. So. Wow. Jetzt sieht das Ganze rechts etwas unschön aus, weil wir nämlich noch gar nicht Bootstrap richtig eingebunden haben. Dazu braucht die Tabelle. Zuerst eine Klasse und die Klasse heißt ganz intuitiv Table. Und so seht ihr automatisch, wenn Bootstrap die Tabelle erkennt, gibt es ein schönes Spacing. Ich mache da mal noch die Farbe weg. Die brauchen wir jetzt gerade nicht. Genau, jetzt ist die Farbe weg und jetzt haben wir einen schönen Abstand zwischen den einzelnen Tabellenzellen, die entsprechend auch dargestellt werden. Ähm, man kann jetzt mit Bootstrap-Elementen noch etwas arbeiten, zum Beispiel table Border Red ergibt, dass die Tabelle ähm, rechts einen Rand herum, herum hat. Das braucht man manchmal. Oder sehr cooles vor allem Table Hover. Dann gibt es die Möglichkeit, dass sie dann eben ganz intuitiv mit der Maus die einzelnen Tabellenzellen schon etwas vorausgewählt hatten. Und dass solche Effekte machen dann auch immer Spaß ähm, zum, Aus zum Browsen auf einer Website. Gut, das war es für den Moment zum Table Hover. In Bootstrap und mit den einzelnen Inhalten und Farben um, bis zum nächsten Mal.